Simex, du musst das rausführen, wir folgen dir, wenn die auf die Schuhe ja, so verstanden. Wir gehen dann zurück und dort raus, wo wir rein sind. Seid ihr bereit? Ja. Jawohl. Igis von Alpha. Igis gehört. Bereit machen zum Landen, wir haben zwei schwerstverletzte, die ihr mir zum Schiff zurückfliegen müsst, die können wir nicht zusammenblicken. Ja, ist gerade nicht möglich, wir haben die Boote in der Bucht, die uns beschießen. Also. Eigene Vorsicht. Alles klar. Eigene, eigene, eigene. Bravo Alpha. Bravo. Wo Seid ihr? Auf eurer Position. Nee, das Perfekt. Wir haben zwei schwerstverletzte. Wir bringen die mal raus. Ja, unser Medic ist auch verletzt. Wir treffen uns auf der nordwestlichen Seite der Zeltstadt. Ich markiere mit IR strope Sicht. Ja, hier Verwundetenlager. Okay. Ausfall Simax Fein Alpha Fein Frage verfügbar? Ja, sag dann wo. Es ist halt heiß. Wedelnder Laser Richtung Süden auf diese... Und alle Laser, alle Laser Höhe. auf. Ordentlich HE. -E. Moment, Stopp, Funkfeuer. Worauf mit HE? Wedelnder Laser dort am Ziel im Schwenkbereich Feindinfanterie mit HE großzügig eindecken. Ja, nee, das ist ein bisschen Clusterfightmäßig. Ich kann hier wieder Feind von oben ausmachen. Perfekt, on target, on target sehr schön wiederholen. Leider keine HE mehr. Dann gib mir die Miniguns. Ja. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Hätte ich erkannt? Ja, ich hab's jetzt erkannt. Ich hab noch HE. Gib ihm. Kannst auch ein bisschen weiter schon nordwestlich am Hügel anfangen. Muss dich äh, erst in der Waldkante anfangen. Äh, die an der Ecke, in der wir uns initial treffen sollten mit Alpha. Dort treffen wir uns. Dort haben wir eine verwundeten Sammelstelle aufgebaut. Natürlich ist ein bisschen Clusterfucking ja, und ja alles. Da kommt das Feuer einstellen, weil Recoils in unsere Richtung fliegen. Nur von der anderen Richtung, bitte, mit Miniguns. Ja. Sah aber geil aus.